Herzlich willkommen zu Audiato.at, dem Grundrechteblog zur Pandemie. Menschenrechte sind in dieser Pandemie fast abgeschafft. Das darf aber nur aufgrund einer Begründung passieren, die rechtsstaatlich ist, die mit unseren Grundrechten vereinbar ist. Audiator et altera pars bedeutet, dass in der Entscheidungsfindung auch die andere Seite gehört werden muss. Mein Name ist Gottfried Forsthuber. Ich bin Rechtsanwalt bei Forsthuber Partner in Baden bei Wien. Vieles, was in diesem Videoblog gesagt wird, wird Sie vermutlich überraschen. Vermutlich haben Sie im letzten Jahr etwas komplett anderes gehört. Recht und Gerechtigkeit. Ich stelle Ihnen in diesem Video die Entscheidungen aus den USA, aus Portugal, Italien, Ecuador, der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden vor. In der Besprechung der internationalen Entscheidungen beginne ich am besten chronologisch mit den USA. Einige Countys in Pennsylvania beantragten die Aufhebung einzelner Normen, die die behördliche Schließung sogenannter nicht lebensnotwendiger Unternehmen zum Gegenstand hatten. Kurzfassung: die Lockdown-Maßnahmen des Verordnungsgebers, dort eben der Gouverneur, verstoßen gegen das Recht auf Versammlungsfreiheit im ersten Verfassungszusatz sowie gegen die Klauseln des ordentlichen Verfahrens und der Gleichbehandlung und sind damit nach der US-Verfassung verfassungswidrig. Bundesrichter Stickmann hält in seiner Entscheidung fest, gute Absichten zu einem lobenswerten Zweck nicht allein genug sind, um staatliche Maßnahmen auch verfassungsgemäß zu machen. Einmal aufgegebene Freiheiten können nur schwer wiedergewonnen werden. Im Detail befasst er sich auch mit der Richtlinie, die Versammlungen im Innen- und Außenbereich auf 25 bzw. 250 Personen beschränkt und das verletzt, nämlich diese Regelung, das im ersten Verfassungszusatz verankerte Versammlungsrecht. Verordnungen wurden bereits aufgehoben und die Entscheidungen des Richters äh, ist sehr eindeutig formuliert, dass sie eben auch nicht wieder in Kraft gesetzt werden dürfen. Die Verfassung setzt gewisse Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, auch nicht in einem Notfall. Kommen wir zur zweiten Entscheidung, kommen wir zu Portugal. Diese Entscheidung hat sich sehr intensiv auch mit PCR-Tests und Quarantänebescheiden auseinandergesetzt. Was ist die Grundlage oder Hintergrund dieser Entscheidung? Vier Personen waren involviert und es wurden vier Quarantänebescheide ausgestellt. Eine Person wurde getestet und die übrigen drei als K1 Person, also als Kontaktperson 1, ebenfalls in Quarantäne geschickt. Diese Quarantäne wurde wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben. Nämlich, das Berufungsgericht in Lissabon entschied zugunsten der Kläger und das mit sehr eindeutigen Begründungen, die wesentlichen Aussagen nunmehr nachstehend. Eine medizinische Diagnose ist eine medizinische Handlung und zu der ist nur ein Arzt rechtlich befugt. Dafür ist auch der Arzt allein und vollständig verantwortlich. Keine andere Person, Institution einschließlich einer Regierungsbehörde oder eines Gerichtes hat eine derartige Befugnis. Es ist auch nicht Aufgabe der regionalen Gesundheitsbehörde, jemanden für krank oder für gesundheitsgefährdend zu erklären. Nur ein Arzt kann das tun. Alles andere wäre nämlich eine Berufsanmaßung. Niemand kann per Verordnung, Bescheid oder Gesetz für krank oder für gesundheitsgefährdend erklärt werden. Auch nicht als automatische administrative Folge des Ergebnisses eines Labortests, egal welcher Art. Keine der vier Personen wurde durch einen Arzt untersucht. Es gab nur bei einer Person, wie gesagt, diesen PCR-Test. Angesichts der von Experten, das heißt denjenigen, die eine Rolle spielen, geäußerten wissenschaftlichen Zweifeln an der Zuverlässigkeit des PCR Tests, zweitens angesichts des Mangels an Informationen über die analytischen Parameter der Tests und drittens in der Mangelung einer ärztlichen Diagnose, die das Vorhandensein einer Infektion oder eines Risikos belegt, kann dieses Gericht niemals feststellen, ob die Person C tatsächlich ein Träger des SARS-CoV-2-Virus war oder ob die Person A, B und Dora einem hohen Risiko ausgesetzt waren. Das ist eins zu eins übertragbar für die österreichische Rechtslage und die Situation, in der wir uns gerade befinden. Italien. Dort funktioniert das System ähnlich wie bei uns. Dort ist nämlich der Premierminister mit sogenannten DPCMs das sind also Dekrete des äh, italienischen Premierministers vorgegangen, die seit Beginn der Pandemie lückenlos aufeinander folgen, also ähnlich wie bei uns. Diese Verordnungen bzw. Dekrete sind nicht weiter anzuwenden. Ohne jetzt ähm, es zu sehr ins Detail zu gehen, wie der italienische Staat aufgebaut ist und wie sein Rechtsetzungsvorgang im Detail funktioniert, kann man ein paar wesentliche Aussagen übernehmen. Der Vorgang Handeln durch Dekret, sprich in kurzen Abfolgen immer wieder neue Dekrete erlassen, ist verfassungswidrig, weil die Ausübung der Gesetzgebungsfunktion nicht an die Regierung delegiert werden kann, außer mit der Festlegung von Grundsätzen und richtungsweisenden Kriterien und nur für eine begrenzte Zeit und für definierte Zwecke. Nichts anderes gilt bei uns. Bei uns heißt das finale Programmierung von Verwaltungsakten. Das heißt, man muss als Gesetzgeber den Rahmen vorgeben, den die Exekutive, die Behörde, der Minister, wie auch immer, ausfüllt. Aber nur im Rahmen des Gesetzes. Und wenn das Gesetz zu weit gefasst ist, dann ist es verfassungswidrig. Ein weiteres Element der Rechtswidrigkeit ist für das Gericht die fehlende Angabe einer zeitlichen Begrenzung, genauso wie bei uns. Warum? weil der vorübergehende Charakter der Dekrete in Wirklichkeit nur formal erscheint. Das Gericht stellt auch einen wiederkehrenden Mangel an Begründung aller Dekrete fest. Was zur Begründung in Italien zu sagen ist, das läuft ähnlich ab wie bei uns. Der Verwaltungsakt ist leer, die Verweise sind so gestaltet, dass diese eine Verordnung auf die Begründung von der vorangegangenen Verordnung referiert und diese wieder auf die, also das ist wieder in Kettenform. Man hat am Anfang eine Begründung geschaffen, lässt die jetzt stehen, die soll angeblich bicken, und man hängt dann immer wieder Verordnungen dran und bezieht sich auf die erste dargelegte und auch mangelhafte Begründung. In Italien gibt es darüber hinaus einen sogenannten technisch-wissenschaftlichen Ausschuss, der wird dort abgekürzt als STC ist wahrscheinlich vergleichbar mit der Ampelkommission oder der Corona-Kommission äh, des Gesundheitsministeriums. Interessant ist, dass diese Protokolle des STC jedoch größtenteils weder verfügbar noch bekannt sind, was eine Beantwortung durch Bezugnahme unmöglich macht. Warum? Die Protokolle wurden zunächst als vertraulich eingestuft und erst später veröffentlicht, allerdings mit einer derartigen Verzögerung, dass es unmöglich war, den Rechtsschutz auch zu gewährleisten. Nächstes Land, Ecuador. Am 21. Dezember 2020 verkündete Ecuadors Präsident Lenin Moreno den kompletten Lockdown. Das äquatorianische Verfassungsgericht erklärte diesen am 27. Dezember, also sechs Tage später, für verfassungswidrig. Die Maßnahmen wären unverhältnismäßig. Die aktuelle Lage sei kein öffentlicher Katastrophenfall. Sieben der neuen Höchstrichter sehen es als erwiesen an, dass diese Maßnahmen nicht mit der äquatorianischen Verfassung in Einklang zu bringen sind. Das Höchstgericht kritisiert insbesondere die fehlende räumliche und zeitliche Abgrenzung, aber auch die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Die Folgen dieser Pandemie, auf die das gesamte angefochtene Dekret Bezug genommen wird, stellen keine unvorhersehbare Situation mehr dar, die eine öffentliche Katastrophe auslösen könnte, die die Ausrufung eines Notstandes erfordern würde. Das Verfassungsgericht hat darüber hinaus gewarnt, die Dauer des Ausnahmezustands kann nicht auf unbestimmte Zeit durch Dekret verlängert werden, die den Zustand oder die Ausnahme verlängern oder neu deklarieren. Kommen wir zum nächsten Land. Bundesrepublik Deutschland. In Deutschland gibt es schon einige Entscheidungen. Ich möchte hier jene vom Amtsgericht Weimar vom 11. Jänner 2021 vorstellen. Diese hatte das allgemeine Kontaktverbot in der Thüringer Corona-Verordnung vom vergangenen Frühjahr zum Gegenstand und das Amtsgericht Weimar hat diese Verordnung als verfassungswidrig aufgehoben. Hintergrund dieses Rechtsstreites war eine Verwaltungsstrafe wegen einer Geburtstagsfeier im Hof eines Wohnhauses. In der Verordnung des Landes fehlt eine ausreichende Ermächtigungsgrundlage, sagt das Gericht. Durch das Kontaktverbot wird zudem auch die Menschenwürde an sich verletzt. Die Menschenwürde an sich. Die Lockdowns hatten ab dem 23. März 2020 keinen messbaren Effekt mehr. Auch der zweite im November 2020 beschlossene Lockdown hat wieder bewiesen, dass sich mit Lockdowns, ich zitiere, das Infektionsgeschehen und insbesondere die Zahl der tödlich verlaufenden Fälle nicht signifikant beeinflussen lassen. Das Urteil schließt mit folgender programmatischer Feststellung. Nach dem Gesagten kann kein Zweifel daran bestehen, dass allein die Zahl der Todesfälle, die auf die Maßnahmen der Lockdown-Politik zurückzuführen sind, die Zahl der durch den Lockdown verhinderten Todesfälle um ein Vielfaches übersteigt. Schon aus diesem Grund genügt die hier zu beurteilende Norm nicht dem Verhältnismäßigkeitsgebot. Hinzu kommen die unmittelbaren und mittelbaren Freiheitseinschränkungen, die gigantischen finanziellen Schäden, die immensen gesundheitlichen und die ideellen Schäden. Das Wort unverhältnismäßig ist dabei zu farblos, um die Dimensionen des Geschehens auch nur ansatzweise anzudeuten. Kommen wir zum nächsten Land. Niederlande. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen waren dort das Thema. Die Rechtbank Den Haag, das ein Bezirksgericht quasi, hat am 16. Februar 2021 darüber entschieden, dass derartige Maßnahmen ungesetzlich sind, da keine diesen Schritt rechtfertigende Notlage besteht. Der Ausgangspunkt bleibt, dass der Staat eine maßgebliche Kompetenz und, und Entscheidungsbefugnis hat, wie er einer Pandemie begegnet. Aber es ist wichtig, dass der Staat gute Gründe angibt, warum eine bestimmte Maßnahme unvermeidlich ist. Der Staat wies insbesondere darauf hin, dass das Auftreten von Mutationen des Virus oder Virusvarianten, die anscheinend ansteckender sind, als das ursprüngliche Virus, derzeit großen Anlass zu Sorgen geben würde. Auch das ist in Österreich geschehen. Die Frage, die sich das äh, niederländische Gericht dann gestellt hat, ist, ob dies allein für die Einführung einer weitreichenden Maßnahme, wie zum Beispiel Ausgangssperre, ausreicht. Abgesehen vom Umstand, dass die Informationen darüber, inwieweit diese Mutationen oder Varianten ansteckender sind oder nicht, oftmals herabgestuft wurden, ist es zudem auch nicht sicher, dass die Mutationen zu einer unhaltbaren Situation führen würden. Man ist aber mit dem Vorschlaghammer vorgegangen, also mit dem möglichen Hammer, und hat die Leute der daheim eingesperrt und eine äh, Zeitbeschränkung ausgegeben, ab wann und zu welchen Gründen sie die Wohnung verlassen dürfen. Quasi ein Freiluftgefängnis mit Ausblick. Man mag mit der Motivation des hier Dargestellten nicht einverstanden sein, aber man kann das nicht mit einem bloßen Achselzucken abtun. Sie verdienen eine gründliche Reflexion. Und das alles auch in der Perspektive, um zu vermeiden, dass das, was jetzt als vorübergehend und allenfalls